Gabriel ist wieder Single. Mein Gabriel, der seit mehr als 20 Jahren eigentlich nicht mehr mein Gabriel ist. Ich habe keine Ahnung warum, aber als ich es gehört habe, war ich nervös. Er war zwar meine erste große Liebe, er hat mich aber auch im Stich gelassen. Ich weiß nur, ich muss auf jeden Fall mit ihm sprechen. Das bin ich meinem 16-jährigen Ich schuldig. Hallo, ich bin Eljenüx und das ist der 60. Part meiner 100 Baby Challenge. Viel Spaß! Wir sind tatsächlich schon bei Part 60 angelangt. Ich kann es kaum glauben, aber langsam aber sicher kommen wir mit dieser Challenge zu einem Ende. Also zumindest mit der ersten Generation, denn 100 Babys haben wir ja noch lange nicht. Seit dem letzten Part hat sich unsere Familie ja wieder ein kleines Stück erweitert, wir haben jetzt nämlich eine kleine Katze. Einen neuen Namen wird sie in diesem Part jetzt aber leider noch nicht bekommen, denn der Part ist noch nicht online, das heißt, ich habe eure Vorschläge noch gar nicht gesehen. In diesem Part werden wir jetzt endlich mal wieder ein wenig mehr mit Emma spielen, denn einerseits müssen wir ganz ganz ganz ganz dringend Geld verdienen und andererseits möchte ich auch Gabriel einen Besuch abstatten. Der ist ja wieder Single, das wissen wir glaube ich seit dem vor- oder vorvorletzten Part, und ja, wie das zwischen den beiden weitergeht, werden wir sehen. Auf jeden Fall werden wir ihn heute besuchen und einfach schauen, wie es ihm so geht. Und noch einmal eine kleine Erinnerung an diesem Samstag, den 25. Februar, findet wieder mal ein 12-Stunden-Stream auf Twitch statt. Dort feiere ich nämlich gemeinsam mit euch ein Jahr YouTube. Es wird unterschiedliche Gewinnspiele und Challenges geben. Auf jeden Fall ganz, ganz viel Sims 4. Aber gut, dann starten wir jetzt in den Part hinein. Und hier sind wir nun. Wir haben Montag kurz vor 17 Uhr und Emma ist gerade dabei, Sachen einzumachen. Denn wie schon angekündigt, wir haben absolut kein Geld mehr. Wir haben, um genau zu sein, noch einen Simoleon und dazu kommt, wir haben auch noch offene Rechnungen. Das ist wirklich alles andere als cool. Aber ich habe mir gedacht, da Rose noch immer bei uns wohnt, wer bist denn du? Hallo Mirko? Ähm, wieso ist Mirko kokett? Mirko, wer bist du? Ich glaube, den hat Livia letztens mitgebracht, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Okay, sie kennen sich gar nicht. Livia, kennst du den fremden Mann, der im Zimmer deiner Schwester ist? Ähm, nein? Ach, hier, okay. Ja gut, die mögen sich ja gar nicht. Was macht der denn eigentlich hier? Warum ist hier eine Versammlung in diesem Zimmer? Okay, Livia, du hast den mit nach Hause gebracht. Jetzt bildet ihr gemeinsam eine Gruppe und ihr könnt euch ja hier... Keine Ahnung, an den Küchentisch setzen und plaudern. Oren, was machst du am Computer deiner Schwester? Ich glaube, Rose wird das ganz und gar nicht gefallen. Deshalb wird sie ihn jetzt einfach mal kurz anbrüllen und fragen, was ihm überhaupt einfällt, dass er einfach an ihren Computer geht. Das ist alles andere als in Ordnung. Ich weiß, an Daisys Computer waren auch immer alle, aber Rose braucht den halt wirklich für die Schule und sie lernt ja auch programmieren und interessiert sich auch für diese Dinge. Das heißt, es ist einfach sehr, sehr wichtig, dass hier niemand irgendetwas löscht. Und Daisy, ja, was hat Daisy eigentlich an ihrem PC gemacht? Ich habe keine Ahnung, ich kann mich nicht mehr erinnern. Deshalb schreit sie ihn jetzt an und sagt, Oren, was fällt dir eigentlich ein? Geh nicht mehr ungefragt in mein Zimmer. Und jetzt fühlt sie sich deshalb auch angespannt. Großartig. Sofortige Reue, weil gemeine Sozialinteraktion ausgeführt hat. Hast du dir schon einmal gewünscht, du könntest zurücknehmen, was du gesagt hast? Dies ist einer dieser Momente. Oh Rose, du bist so süß. Aber ich glaube, sie wird jetzt hier einfach mal für jeden, außer Rose, einfach ihr Zimmer absperren. Und was ich vorher eigentlich sagen wollte, sie könnte sich einen Job suchen. Geht das da? Das geht ja gar nicht da. Was tue ich eigentlich? Hier, Karriere einschlagen. Sie hat sich ja auch bei der Uni beworben. Das heißt, mehr als ein kleiner Nebenjob wird das nicht. Aber das ist ja eigentlich gar nicht so schlimm. Besser als gar nichts. Und Emma hat den Kühlschrank kaputt gemacht. Na, wie konnte das anders sein? Karriere für Rose wählen. Hier haben wir die Teilzeitkarrieren. Angestellte im Einzelhandel, Babysitterin, Barista, Fastwood-Angestellte, Fischerin, Videospielstreamerin. Ich glaube, ich habe im letzten Part schon mal gesagt, ich würde das voll gerne mal testen. Und eigentlich würde das zu Rose schon passen, finde ich. Spiele Videospiele, um Spaß zu haben und Geld zu verdienen. Kombiniere als Videospielstreamer geschickte Moves mit witzigen Sprüchen, um der Star deiner virtuellen Shows zu werden. Also Rose war zwar schon immer schüchtern, aber es gibt ja auch schüchterne StreamerInnen. Das ist ja eigentlich komplett egal, solange sie sympathisch ist. Ja, ich glaube, das ist eine gute Idee und machen wir das vielleicht am Abend. Ich glaube, das passt besser. Und sie verdient einfach schon von Anfang an 67 Simoleons die Stunde. Wow. Das ist in Wirklichkeit natürlich nicht so, falls sich das jetzt jemand gefragt hat. Ich meine, irgendwann sicher, aber zu Beginn nicht. Oh mein Gott, SimTuber Avatar wählen! Wie cool ist das bitte? Oh mein Gott. Jetzt habe ich halt keine Ahnung, was wir nehmen könnten. Also die Farbe von Rose ist ja rot. Und hier hätten wir sehr viel Rot dabei. Das wäre irgendwie süß. Aber der Roboter wird halt auch gut passen, weil sie sich halt so für die nerdigen Dinge interessiert. Nein, egal. Wir nehmen trotzdem das. Das finde ich am coolsten. Und irgendwie voll süß mit den Hörnern. Vielleicht wurde ihr ja von Gnu inspiriert. Wer weiß. Okay, es eskaliert. Wir haben schon die erste Arbeitsaufgabe. Online-Biografie mit Business-Foto aktualisieren. Business-Foto? Wie viele StreamerInnen haben denn bitte ein Business-Foto? Aber okay, und eine Online-Biografie? Soll Rose Potter ins kalte Wasser springen und die Aufgabe annehmen? Ja, klar. Warum nicht? Gib nur nicht deine Adresse an, Rose. Vergiss nie, im Internet sind auch Creeps unterwegs. Also, sie hat die Videospiel-Streamer-Karriere eingeschlagen. Sie ist jetzt Profi-Gamerin. Find ich toll. Ich hoffe, sie kann das jetzt an dem PC machen, obwohl sie hier irgendwie nicht mal eine Kamera hat. Farming mit Freunden streamen? Oh mein Gott. Geschäftsplan entwerfen? Wie Großartig ist denn das? Ja gut, wir werden einmal unsere Nebentätigkeit Follower überprüfen. Ich hoffe übrigens sehr, ja, uns wird der Strom nicht abgestellt, weil ansonsten können wir hier absolut gar nichts machen. krypta kreatur -Stream. Ja, macht das dann gleich mal, Rose. Könntest ja gleich mal beginnen mit dem Stream. Warum nicht? Du machst das sicher großartig. Rose hat elf Streamer-Follower angesammelt. Je mehr Follower Rose besitzt, desto höher sind die Einnahmen bei Livestreams. Wie cool ist das? Aber sie hat ja noch nie gestreamt. Woher hat sie dann schon elf Follower? Oh wow, ich möchte das Spiel sehen. Rose, ich möchte mir das Spiel ansehen. Irgendwie sieht es nach einem Horror-Game aus. Ich weiß nicht warum, aber es hat irgendwie fasmo vibes Oder vielleicht auch nicht. Ich möchte jetzt irgendwas Spannendes sehen. Nee, das ist definitiv ein Horror-Game. Und es gibt auch einen Ingame-Chat. Okay. Oh Gott, sie geht in einen Keller voller Spiegel. Ich verstehe das Spiel nicht ganz, aber okay. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Emma, wieso machst du eigentlich nichts, was ich dir sage? Schick mal Mirko nach Hause. Ich weiß nicht, was der noch immer hier macht. Und dann kann sie den Kühlschrank reparieren. Und ja, unsere Katze Hui schläft hier auf dem Tresen. Finde ich absolut großartig. Und Rose hat die Unternehmerfähigkeit erworben. Flora kann sich jetzt mal um ihre Katze kümmern. Sie wird sie jetzt mal über Hochspringen an der Theke belehren. Sie streicheln, dann mit Laserpointer spielen. Oh mein Gott, unsere Katze hat Hunger. Und wir haben absolut nichts zu essen. Wir müssen ein paar Kleinigkeiten verkaufen. Ich werde die Milch jetzt einfach mal so verkaufen. Oh wow, das waren schon 118 Simoleons. Denn unsere Katze braucht Essen. Und Flora wird angerufen von Lukas Mansch. Ich muss dich etwas wirklich Wichtiges fragen bereit. Also ist Wasser nass? Das ist doch ihr Vater, den sie noch nie kennengelernt hat. Also ein wildfremder Mann ruft sie an und fragt sie das? Sie wird vermutlich einfach mal denken, das ist irgendjemand aus ihrer Schule, der einen Scherzanruf macht. Und deswegen sagt sie, haha, ja, natürlich ist Wasser nass. Nein, das stimmt nicht. Ich weiß nicht einmal mehr, wer du bist. Und Livia mag auf einmal Gartenarbeit. Ja, wenn sie möchte, dann möchte sie das. Was passiert hier übrigens? Aber es ist schon ihr Vater, ja. Ist ihr Vater. Ich check gar nichts mehr. Aber okay. Livia ist eine große Hilfe tatsächlich zum ersten Mal und kümmert sich um den Garten. Finde ich echt toll. Und dann möchte sie schlafen gehen. Ja, wie immer geht hier alles runter und drüber. Und Emma hat jetzt auch noch einen Elektroschock bekommen. Ich weiß nicht, warum Emma das immer passiert. Falls ihr euch noch daran erinnert, sie ist ja einmal tatsächlich dran gestorben. Aber dann habe ich nicht gespeichert. Und der Kühlschrank ist noch immer kaputt. Nein, ist er nicht. Hä? Ach so, Emma raucht. Ja gut. Es ist alles immer so chaotisch in diesem Haus. Emma wird jetzt einfach noch weiter Sachen einmachen. Die Kinder werden ins Bett gehen. Und wir sehen uns morgen in der Früh wieder. Wir haben jetzt 22.35 Uhr. Und ich habe gerade etwas entdeckt. Hier ist einfach eine Wollmaus, weil wir schon so lange nicht mehr Staub gesaugt haben. Oh mein Gott. Ja, gut. Ich habe mir nämlich dieses Pack gekauft. Ich weiß jetzt natürlich nicht mehr, wie es heißt, aber dieses Pack, bei dem es Staubsauger gibt und natürlich nicht drüber nachgedacht, dass wir dann auch Staubsaugen müssen. Oh wow. Gut. Ich suche mal nach Staubsauger. Die sind alle viel zu teuer. Äh, ja, die Familie Potter muss jetzt leider noch eine Weile mit Staub leben. Aber ich glaube tatsächlich, Rose würde sich nicht mit ihr anfreunden. Er würde sie drauftreten. Sie wird sie einfach ignorieren und so früh wie möglich müssen wir sie natürlich wegmachen. Emma ist übrigens noch am Sachen einmachen und ich glaube, Rose kann noch ein wenig streamen. Vielleicht verdient sie ja da wirklich Geld, ich habe keine Ahnung. Sie hat hier jetzt nämlich die Option. Die Sims unendlich streamen. Dieses Spiel ist exklusiv und wurde noch nicht veröffentlicht. Das klingt doch gut. Und das Spiel möchte ich mir anschauen. Ja. Ich glaube, wir werden in Zukunft sehr viel Parts damit verbringen, dass ich Rose dabei zusehen werde, wie sie Sachen streamt. Weil irgendwie finde ich das sehr, sehr cool. Das sieht aus wie Sims 1. Oh mein Gott, wie cool ist das? Oder war das Sims 2? Nein, Sims 2, oder? Ich bin so verwirrt. Ich habe schon viel zu viele Sims-Teile gespielt. Nee, das ist Sims 1. Oh mein Gott, wie cool. Ich liebe alles daran. Ich wusste nicht, dass das geht. What? Jetzt hätte ich gern wieder Sims 1. Aber okay. Und danach kann sie schlafen gehen. Denn morgen möchte ich wirklich gern mit ihr ein bisschen was für die Uni vorbereiten. Emma, es tut mir sehr leid. Du kannst noch nicht schlafen gehen. Wir müssen Geld verdienen. Wir müssen immerhin Rechnungen bezahlen. Und außerdem habe ich was geplant, was ich euch jetzt noch gar nicht erzählt habe. Und zwar würde ich gerne im nächsten Part, dass wir mit der Familie auf Urlaub fahren. Also so viele wie möglich. Ich weiß nicht, ob wir alle mitnehmen können. Aber am liebsten hätte ich schon gerne alle dabei. Und dann würde ich gerne mit allen nach Sulani fahren. Also ans Meer. Ich habe mir da auch schon ein cooles Mietobjekt runtergeladen. Und versucht, möglichst viele Betten darin zu platzieren. Das war gar nicht so einfach. Und ja... Das würde ich sehr, sehr schön finden. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Natürlich könnten wir auch wieder mal nach Mount Comoraby fahren, wo Emma aufgewachsen ist. Aber irgendwie habe ich mir gedacht, Solani wäre auch mal schön. Und die meisten der Familie waren immerhin noch nie am Meer. Ja, erfolgreicher Stream. Rose hat vier Follower dazu gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, Rose. Du wirst noch berühmt. Und jetzt kann sie glücklich ins Bett gehen. Oh, das ist schön. Sie fühlt sich jetzt auch voll konzentriert. Und sie fühlt sich auch verspielt wegen Videospiel-Streamer-Karriere. Wer steckt hinter der Maske? Kommen die Follower langsam dahinter, wer sich hinter der Maske verbirgt? Rose glaubt, dass sie noch lange brauchen werden. Wie cool ist das? Ich finde die Karriere unglaublich cool. Oh, sie muss Online-Biografie und Businessfoto noch aktualisieren. Ah, dafür muss sie mit ihrem Handy ein Foto machen. Ja, das werden wir dann morgen früh gleich mal machen. Und Emma ist noch brav in der Küche, aber jetzt werde ich wirklich die Nacht durchspielen und wir sehen uns wirklich morgen früh wieder. Ich sag das irgendwie immer, oder? Und dann fällt mir ja trotzdem noch irgendwas ein. Und jetzt ist es soweit, die Nacht ist vorbei. Rose ist gerade in der Küche und ist dabei, für ihre Geschwister Frühstück zuzubereiten. Denn Emma hat tatsächlich noch lange gearbeitet, also sie kann sich noch ausschlafen. Und Flora möchte jetzt etwas von ihrer großen Schwester wissen. Und wir können nur eine Antwort geben. Ja, dann ist es eben das Arktikorn. Und dadurch steigt jetzt ihre emotionale Kontrolle. Alles klar. Keine Ahnung warum, aber das ist jetzt einfach so. Wie gesagt, Emma kann noch ein wenig schlafen. Und Rose wird jetzt Frühstück zubereiten. Bald müssen ihre Geschwister nämlich schon in die Schule. Und Flora, wenn du nicht aufhörst zu reden, dann geht sich das nicht aus. Ansonsten sieht alles ganz okay aus. Wir brauchen dringend mehr Geld, denn wie gesagt, wir müssen die Rechnungen bezahlen. Wir müssen einen Staubsauger kaufen. Und außerdem müssen wir uns auch noch den Urlaub leisten können, den ich geplant habe. Ja, irgendwie nerven sie jetzt alle und sie braucht ewig beim Kochen. Perfekt, es geht sich aus. Dann kannst du jetzt einfach mal alle zum Essen rufen. Livia, mach du das. Okay, sie nehmen sich schon was von selbst. Passt perfekt. Und danach hätte ich gesagt... Rose wird sich jetzt mal bei ihrer Uni erkundigen. Und Rose hat Level 3 der Kochfähigkeit erreicht. Nicht schlecht. Auf jeden Fall werden wir jetzt gleich mal den Bewerbungsstatus überprüfen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wann wir uns für die Uni beworben haben, aber ich glaube, wir müssten schon bald eine Antwort haben, oder? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Ob das im letzten Part war, ob das schon länger her ist, ich weiß gar nichts mehr. Ich weiß nur, wir bekommen ein Stipendium. Das weiß ich noch. Oh, what? Zulassungsbescheid. Oh, wie cool ist das? Sie ist zugelassen. Für viele normale Abschlüsse und einige Spezialabschlüsse. Oh, wie cool. Ich glaube, ich möchte, dass sie Computerwissenschaft studiert. Ich glaube, das passt am besten zu ihr. Bei Brightchester wäre das ein normaler Abschluss. Aber wir haben ja gesagt, sie muss einen Spezialabschluss machen. Deshalb hätte ich gesagt, wir nehmen Foxbury. Ja, ich glaube, das passt ganz gut. Dann können wir uns okay. eigentlich ja gleich mal bewerben. An Uni einschreiben. Ja. Perfekt. Und zur Auswahl haben wir einmal Universität von Brightchester. Als eine der ältesten und noch lehrenden Unis blickt die Universität von Brightchester auf tausendjährige Geschichte zurück. Damals als Privatakademie für auswärtige Königsfamilien erbaut, bleiben bis heute zwei Dinge aus der Anfangszeit erhalten. Viele der alten Gebäudeelemente, an deren Gestaltung Prinzessin Cordelia während ihrer Studienzeit mitgewirkte, sowie eine Tagebuchsammlung, die über ihren Aufenthalt im nahegelegenen Schloss berichten. Okay. Ähm, heute hat die Universität das Ziel, gut ausgebildete Sims zu formen. Und hier gibt es folgende Studentenorganisationen, Brightchester Pfiffikusse, Kunstgesellschaft und Debattiergilde. Finde ich jetzt alles nicht so unbedingt passend für Sie, aber wir wollten Sie ja sowieso nach Foxbury schicken. Das Foxbury-Institut, die jüngere der beiden Unis, wurde erst vor einem halben Jahrhundert mit Hilfe einer großzügigen Spende der Landgrafs gegründet, hat sich aber längst den Ruf als führendes Institut erworben. Mit seinem modernen Campus, seiner imponierenden Ausstattung und einer Reihe von Absolventen die sich in ihrer Karriere durch bedeutende Innovationen hervorgetan haben, strebt das Institut danach, zukünftige Generationen zu inspirieren und seine Studierenden zu hohen Zielen und großen Träumen anzuregen. Hier gibt es Foxbury Teamgeister, Intelligenzbestien und Botgelehrte. Finde ich großartig. Also, ich weiß noch nicht, ob Rose eher eine Intelligenzbestie ist oder sich mit Bots herumschlagen soll. Finde ich beides aber unglaublich gut. Schreibt mir da eure Meinung sehr gern in die Kommentare. Wie gesagt, wir gehen nach Foxbury und wir studieren Computerwissenschaft. Computer sind überall, also ist es ein kluger Schachzug zu lernen, wie man sie verwaltet und programmiert. Nimm mit einem Abschluss im Fach Computerwissenschaften einer technischen Revolution teil, um deine Programmier- und Robotikfähigkeit zu verbessern. Das klingt sehr, sehr gut. Aufgrund des guten Rufs des Foxbury-Instituts in diesem Studienfach steigst du mit diesem ausgezeichneten Abschluss auf hoher Ebene ein, ja, ja, ja, in den Karrieren Computeringenieurin, Freelancer-Programmierer, Orakel und Startup-Unternehmerin. Klingt eigentlich alles sehr, sehr gut. Und ich glaube, es ist Rose, das heißt, sie wird gleich mal drei Kurse belegen. Und einen Wahlkurs. Nein, ich glaube, Wahlkurs brauchen wir keinen. Außer wir finden etwas mit Streamern oder so. Aber ich glaube eher nicht. Nein. Aber das passt schon. Drei Kurse sind mir als genug. Immerhin hat sie ja auch noch einen Nebenjob. Und wir werden zu Hause leben. Perfekt. Wir haben ein Stipendium, das heißt, es bleiben nur 20 Simoleons übrig. Das ist doch absolut gar nichts. Also das passt perfekt. Und jetzt haben wir hier auch erfüllt ein Uni einschreiben. Ist das toll. Auf jeden Fall haben wir aber Montag, Mittwochs und Freitags Vorlesungen. Das heißt, ich glaube... Wir können gar nicht übers Wochenende wegfahren. Also wenn, müssten wir Freitag sehr spät wegfahren. Und dann hätten wir nur Samstag und Sonntag. Wobei, das würde eigentlich auch gehen. Oder Rose muss später nachkommen. Eins von beiden. Weil sie muss auf jeden Fall zur Uni. Anders geht das nicht. Wir müssen eine Präsentation machen. Ähm, ja, wo hat die denn Platz? Können wir die irgendwie in ihrem Zimmer platzieren? Ja, hier. Sehr gut. Und zwar... Wir müssen eine Abschlussprüfung machen, eine Abschlussarbeit und eine Präsentation. Als erstes hat sie in zwei Tagen Unterricht. Ja gut, dann beginnen wir einfach mal mit den Aufgaben. Die Highschool-Aufgaben und Grundschulaufgaben können wir einmal verkaufen. Und sie wird jetzt einfach mal sich an die Hausaufgaben machen. Und Emma, wie geht es dir? Die ist noch am Schlafen, aber ich werde sie tatsächlich aufwecken. Und wie schon angekündigt, sie wird sich heute mit Gabriel treffen. Aber ich möchte nicht, dass sie so unbemerkt vorbeischaut. Deshalb wird sie ihm jetzt einfach mal eine SMS schicken. Einfach zu so fragen, hey, wie geht's dir? Ich habe gehört, du bist umgezogen. Und wollte mich nur erkundigen, ob alles in Ordnung bei dir ist. Und die beiden haben einfach absolut keine Beziehung mehr. Ja, es ist schon krass, wie die sich auseinandergelebt haben. Aber ja, das passiert eben manchmal. Manchmal ist sowas leider nicht zu verhindern. Und dann kann Emma ja noch ein bisschen Schokoladensirup einmachen und noch ein paar andere Dinge. Und dann werden wir uns aber auch schon auf dem Weg zum Markt machen, um eben die ganzen Sachen zu verkaufen. Und stimmt, sie muss sich vermutlich auch dringend... Ja, das wollte ich gerade sagen. Socke ist aufgrund unzureichender Pflege bereits eine ganze Weile unglücklich. Sorry, Socke, ich habe dich vergessen. Emma, kümmere dich zuerst um unsere liebe Kuh, dann noch um unsere ganzen Hühner. Ich weiß nicht, wieso ich die immer vergesse. Ich habe keine Ahnung und jetzt bekommt Oren auch noch einen Liebesbrief. Du bist süß, steht auf einem Zettel. Er glaubt, dass es von einem neuen Mädchen stammt, das immer so starrt. Fragt er es oder wartet er einfach ab? Oren ist viel zu schüchtern, natürlich wartet er einfach ab. Oren entscheidet abzuwarten, ob sich jemand von sich aus meldet. Beim Mittagessen lachen ein paar Freunde über ihn und einer ruft, hier süßer, das ist nicht nett. Warum sind die Kinder immer so gemein? Und Rose hat Programmierfähigkeit 4 erreicht, nicht schlecht. Ach, weil sie gerade bei den Uni-Hausaufgaben sitzt, dann kann sie noch auf die Toilette gehen und dann kann sie noch eine Kleinigkeit essen und sobald Emma fertig ist mit allem, werden wir mit ihr dann zum Markt reisen. Und jetzt wurde uns auch noch der Strom abgestellt. Absolut großartig. Finde ich toll. Zum Glück arbeiten wir eh gerade daran, dass wir uns die Rechnungen leisten können. Wir haben schon wieder Post bekommen. Es können ja nicht noch mehr Rechnungen sein. Ist das alles Staub? What? Ähm. Ich glaube, unser Haus ist unglaublich staubig. Ja, wir brauchen auch ganz dringend einen Staubsauger. Vielen Dank, Hamsterli. Die Ärzte des Krankenhauses Heiliger Strohsack möchten Hamsterli ihren Dank aussprechen. Dieses Jahr wird als das Jahr in die Geschichte der Medizin eingehen, in dem ein komplett funktionsfähiges Ohr auf dem Rücken von Hamsterli gezüchtet wurde, das dann einem an Ohrlosigkeit leidenden Sim implantiert wurde, ein Hoch auf Hamsterli. Also diese Benachrichtigungen, die man bekommt, wenn man einen Hamster hat, die sind halt anderes Level. Also ich weiß nicht, wer die geschrieben hat, aber es wirkt irgendwie so, als wäre die Person dabei nicht ganz nüchtern gewesen. Sagen wir so. Wow. Und Rose ist jetzt glücklicher Single. Oh, wie cool. Irgendwie passiert immer so viel in diesem Haus. Dabei möchte ich doch einfach nur, dass Emma mit allem fertig ist und wir zum Hof gehen können. Jetzt ruft schon wieder Lukas Mansch an. Was möchtest du? Hey, Emma, ich finde Janet Peters echt süß. Soll ich sie um ein Date bitten? Janet Peters, mit der hatte doch mal Violet was. Ja, ich weiß nicht, warum er immer unsere Unterstützung braucht. Sie wird einfach sagen, mach, was dein Herz dir sagt und lass mich bitte endlich in Ruhe. Emma ist gerade dabei, sich um den Garten zu kümmern und Lukas ruft sie einfach schon wieder an. Emma, danke, dass du mir vorgeschlagen hast, mit Manuel Völl abzuhängen. Wir hatten eine fantastische Zeit. Lukas, was ist mit dir? Geht's dir gut? Ich glaube nicht. Übrigens sind mittlerweile die Kinder auch schon wieder da. Jetzt wird Rose auch noch angerufen. Okay, Violet freut sich, dass Rose sich mit ihrer Schwester angefreundet hat. Finde ich toll. Rose, warum machst du eigentlich einfach nicht weiter Hausaufgaben? Hast du deine Hausaufgaben jetzt schon verloren? Ich finde die Hausaufgaben von ihr nicht. Egal, dann wird sie mal anfangen, Informationen für ihre Präsentation zu sammeln. Emma, bist du endlich fertig? Okay, bald. Es dauert nicht mehr lang. Wir haben einfach so einen großen Garten. Die Sachen zu ernten dauert einfach viel zu ewig. Jetzt wird sie auch noch von Bienen angegriffen. Gut, Emma ist fertig. Sehr schön. Dann werden wir jetzt zum Markt gehen. Denn ich möchte heute auch noch auf jeden Fall zu Gabriel gehen. Und es ist schon fast 17 Uhr. Also ich weiß nicht, wann Gabriel ins Bett geht. Aber ich finde, nach 20 Uhr bei jemandem aufzutauchen, den man 20 Jahre nicht gesehen hat, ist vielleicht ein wenig unhöflich. Und hier sind wir jetzt beim Markt. Oh, der ist auch zum Senior geworden. Oh, alle werden älter. Ich meine, ist eh logisch, aber irgendwie trotzdem ein bisschen traurig. Und unsere Kim gibt es natürlich auch noch. Emma wird gleich mal mit dir handeln. Und dann können wir unsere Objekte verkaufen. Ich hoffe, wir bekommen Rabatt, also mehr Gewinn. Das war jetzt wirklich, wirklich praktisch. Okay, bekommen wir nicht. Ist nicht so schlimm, wir verkaufen mal den ganzen Basilikum. Wir haben zwei Bruteier, die behalten wir, glaube ich, auf. Normale Eier, die ganzen eingemachten Pilze... Da haben wir noch Milch und Fleischersatz und Gänseblümchen und Himbeeren. Oh mein Gott. Wir haben so viel Kram. Woher ja, haben wir 47 Kochbananen? Ich verkaufe einfach alles. Denn wie gesagt, wir brauchen dringend Geld, weil wir mittlerweile sehr teure Rechnungen haben. Und Urlaub kostet auch sehr viel Geld. Also ich glaube, das Haus, das ich platziert habe, kostet über 1000 Simoleons am Tag. Also ja, ganz schön teuer. Wobei... Wir haben 6.585 Simoleons bekommen. Das ist schon eine ganze Menge. Dann wird Emma jetzt gleich mal die Rechnungen bezahlen. Wir sind jetzt zwar nicht zu Hause, aber ihre ganzen Kinder und ich glaube, die hätten auch ziemlich gerne Strom. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Rose, kannst du dich... Ähm, nein, kannst du dich nicht. Dann lern ein bisschen programmieren. Und mit Emma werden wir jetzt gleich mal zu Gabriel reisen. Ich hoffe, er ist zu Hause. Wenn nicht, müssen wir einfach schauen, wo wir ihn sonst finden können. Wie gesagt, sie war ja schon so lange nicht mehr bei ihm. Ich bin wirklich gespannt. Oh, aber vorher muss ich euch was anderes zeigen. Ich habe etwas entdeckt. Bei Ivo wohnt eine weitere Person. Und nein, es ist kein Kind. Es wohnt ein weiterer erwachsener Mann da. Sein Name ist Stefan Sigworth. Und wer das ist, das werde ich euch gleich zeigen. Dazu muss ich nämlich in den Stammbaum. Ja, tatsächlich, in den Stammbaum. Aber gut, wir reisen jetzt erstmal zu Gabriel. Er ist daheim. Perfekt. Dann reisen wir zu ihm. Und, oh, ich glaube, ihr habt es jetzt schon gesehen, weil Ivo hatte einen anderen Nachnamen, wo man ihn jetzt kurz gesehen hat. Ja, Ivo hat tatsächlich geheiratet. Ivo hat sich einfach ein Beispiel genommen bei Jared und sich gedacht, wenn Jared heimlich heiraten kann, dann kann ich das auch. Weiß noch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Vor allem, weil ja Luis auch noch bei ihnen wohnt. Also hier haben wir unseren Ivo. Und er heißt Ivo Sigworth. Und hier ist Stefan Sigworth, sein Ehemann. Ja, vielleicht sollten wir bald mal bei ihm vorbeischauen und ihm ein kleines Umstyling geben und Luis leider rauswerfen. Ich weiß zwar nicht, warum er noch bei ihnen wohnt, aber vielleicht hat er einfach noch keine neue Wohnung gefunden und ist eh schon auf der Suche, ich könnte mir nämlich vorstellen, er will nicht gerne mit seinem Ex-Freund und dessen neuen Mann in einem Haus leben. Und Stefan hat auch ganz schön viele Geschwister. Ja, die Sims in meinem Spielstand vermehren sich ja alle wie Karnickel. Oh, Emma, was hast du denn da an? Ist das ihr heißes Wetteroutfit? Wie schön sieht denn das aus? Das steht ja voll gut. Aber schön, dann werden wir jetzt mal an die Tür klopfen. Das Haus ist übrigens von EA, also ich habe da noch kein neues platziert. Deshalb sieht das vermutlich ein bisschen traurig aus. Oh ja, wer hätte sich das gedacht? Ich verstehe wirklich nicht ganz, warum die Häuser von EA immer so aussehen. Also ist mir schon klar, wenn das jetzt in Evergreen Harbor steht, dann müssen halt alle Häuser nur mit Base Game und Evergreen Harbor Stuff gebaut werden. Aber wenn man in die Galerie geht, gibt es so viele Häuser, wo auch nur Base Game und ein Pack oder gar kein Pack verwendet wurden. Die viel besser aussehen. Also ich verstehe nicht, wer diese Häuser einrichtet. Ja. Ähm, Gabriel, wo bist du denn? Ach, hier. Er grillt da draußen. Gut, dann wird Emma jetzt mal hingehen. <lacht> zur Verlobung gratulieren. Gabriel, jetzt bist du verlobt? Ähm, wo sehe ich das denn? Ehegatte, keiner. Ach, ich bin verwirrt. Gabriel, mit wem bist du verlobt? Ja... Mit niemanden mehr, oder? Weil er war doch mit Kaori verlobt. Und Kaori hat doch einen neuen Partner. Nein, hat sie doch nicht. Ich verstehe sie nicht ganz. Okay, also offiziell sind die beiden anscheinend noch verlobt. Aber er wohnt ja jetzt schon sehr lange allein. Emma wird jetzt mal hingehen. Und wird ihm nicht zur Verlobung gratulieren. Das wäre wahnsinnig taktlos. Sondern sie wird... Ja, was sagt man? Ja, wie beginnt man ein Gespräch nach 20 Jahren? Sie wird ihm vielleicht einfach mal den Tag verschönern und sagen, Hi Gabriel, ich habe gehört, du bist umgezogen und wollte einfach mal vorbeischauen und fragen, wie es dir geht, wie du so mit allem klarkommst. Oh, ich glaube, er hat sie erwartet und hat für alle Essen gemacht. Oh, wie süß. Ja, und dann wird sie jetzt einfach sagen, danke, dass du gekocht hast, das ist wirklich so... Unglaublich lieb von dir. Vielleicht hat sie ja heute in der Früh in der SMS schon angekündigt, dass sie vorbeikommen wird. Ähm... What? Wieso flirtet ihr denn jetzt? Da war doch absolut keine romantische Interaktion. Leute, was ist eigentlich mit euch? Ich wollte nämlich eigentlich, dass die beiden wieder zusammenkommen. Aber ihr in den Kommentaren wart irgendwie ein wenig unentschlossen. Also die einen haben gemeint, ja, Emma soll mit Gabriel zusammenkommen. Und wieder andere waren so, nein, das ist ihre Vergangenheit, sie braucht jemanden neuen. Und eigentlich wollte ich einfach nur schauen, wie sie miteinander klarkommen. Dann verschönert sie ihm den Tag und auf einmal haben sie wieder eine romantische Leiste. Ja, also ich habe diese Entscheidung jetzt nicht getroffen, das waren die ganz allein. Gut, ich werde es jetzt einfach mal ignorieren und Emma wird ihm einfach mal Kochtipps geben und wird sagen, oh Gabriel, das Essen sieht so lecker aus, weißt du, ich koche auch sehr, sehr gern. Und mittlerweile, glaube ich, kann ich das auch ganz schön gut. Dann wird sie ihm einen Klopf-Klopf-Witz erzählen. Ich weiß nicht, welchen Witz. Ich. ich bin leider sehr, sehr schlecht mit Witzen. Und dann wird sie ihm einfach mal ein von Herzen kommendes Kompliment machen und sagen, Gabriel, wenn ich ganz ehrlich bin, du schaust noch immer gleich aus wie früher. Und das stimmt tatsächlich, denn ich habe Gabriel noch nie ein Umstyling gegeben. Und irgendwie sieht er noch immer so aus wie als Teenager. Und ich glaube, cool. Cool. es wird jetzt Zeit. Ich glaube, ich muss ihm jetzt ein Umstyling geben, weil ich finde es gerade sehr, sehr unrealistisch. Ich finde, Emma sieht schon so erwachsen aus und er sieht noch immer aus wie 16. Und das geht einfach nicht. Und deshalb geben wir ihm jetzt ein kleines Umstyling. Das hatte ich eigentlich nicht so geplant, aber ich schaff's nicht. Er kann nicht so bleiben. Deshalb geht es jetzt ab in den Creative sim Und dann geht es jetzt los. ich bin fertig. Wie man sieht, ich habe es nicht übers Herz gebracht, viel zu ändern. Das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe ihm einen Skin gegeben mit ein paar Falten und er hat ein bisschen einen Bart bekommen und auch andere Augenbrauen. Also ich wollte einfach irgendwie ihm dickere Augenbrauen geben, weil ihn das, finde ich, ein bisschen älter macht und eigentlich wollte ich ihm auch eine andere Frisur geben, aber ich schaff's nicht. Ich habe es einfach nicht geschafft. Ich liebe diese Frisur und ich, ja, es ging nicht, er wird für immer diese Frisur haben, auch wenn er 100 Jahre alt ist. Tut mir leid, das kann ich nicht ändern. Und irgendwie sieht so aus, als hätte er Eyeliner. Aber er hat gar keinen Eyeliner. Ja, ich verstehe es nicht ganz. Auf jeden Fall, ich habe kaum was geändert. Er hat hier jetzt dieses Outfit bekommen. Er sieht noch immer aus wie ein Teenager. Ich kann nichts dagegen tun. Sorry, Leute, es geht nicht. Ich liebe ihn einfach so. Ja. So sieht unser Gabriel jetzt aus. Eigentlich gleich wie immer... Nur dass er jetzt einen drei tage bart hat. Wow, ich frage mich, wie es mir dann gehen wird, wenn ich Emma das Senioren-Umstyling gebe. Das wird dann vermutlich noch viel schlimmer. Und ich glaube, die beiden müssen auch viel mehr Fotos machen. Emma muss, finde ich, Gabriel zeichnen. Aber er ist kein Kind von ihr. Ach, ich weiß auch nicht, was ich rede. Ich möchte einfach für immer Gabriel in unserem Let's Play haben. Jetzt sind wir hier gelandet. Da wollte ich gar nicht hin. Wir gehen natürlich wieder zurück zu Emma. Ja, und wie ihr merkt, ich liebe Gabriel einfach. Ich glaube, die beiden müssen doch zusammenkommen. Ich meine, das Spiel hat es ja schon fast entschieden, indem sie einfach gleich geflirtet haben. Und man merkt, ich hänge auch sehr an Gabriel, denn ich konnte ihm nicht mal eine andere Frisur geben. Ja, ich weiß nicht. Wie immer, schreibt mir eure Meinung sehr, sehr gern in die Kommentare. Es ist noch nichts ganz sicher entschieden, auf jeden Fall... Wird Emma sich mit ihm jetzt einfach versuchen, wieder näher anzufreunden. Sie wird ihm noch einen Witz erzählen. Dann wird sie mal Fotos mit ihm teilen. Einfach ihm zeigen, was in letzter Zeit <lacht> passiert ist. Fotos von all ihren Kindern. Ich weiß gar nicht, ob er alle kennt. Früher haben wir ja sehr oft Familienfeiern gemacht. Aber ich weiß gar nicht mehr, wann er das letzte Mal bei uns war. Ja, ich kann mich wirklich absolut spannend. nicht mehr daran erinnern. Und dann wird sie ihm noch eine dramatische Geschichte erzählen und vielleicht erzählen, was Jared so gemacht hat in letzter Zeit, dass er jetzt eben in Desert Valley wohnt, gemeinsam mit seiner Frau, Octavia. Und dass Emma auch ein bisschen Angst hat, dass sie ihn so aus den Augen verloren hat und dass sie einfach hofft, dass er die richtigen Entscheidungen trifft. Und dann wird sie natürlich auch erzählen, dass Rose jetzt studiert und dass Livia sich nur mehr in Schwarz kleidet und ein bisschen Angst hat, dass Livia auf die falsche Bahn gerät. Und dann wird sie einfach mal über Ivo erzählen. Und erzählen, Ivo hat jetzt auch geheiratet. Auch da war ich leider nicht dabei. Ich glaube, das war eine sehr spontane Entscheidung. Aber die beiden wissen ja, wie Ivo so ist. Wow, Emma, ich wusste ja gar nicht, dass du so starke Gefühle für Ivo hast. Er scheint mir ein guter Umgang zu sein. Ich werde bald mit ihm reden. Gabriel, er ist euer gemeinsames Kind. Was ist denn das schon wieder? Helfen, schlechte Beziehung zu kitten? Zu Nein, wir werden, glaube ich, nicht über seine Ex-Freundin, noch Freundin, ich weiß nicht genau, was die beiden sind. Darüber werden wir auf keinen Fall sprechen. Aber wir werden nach anderem Sim fragen. Ja, ich glaube, wir fragen einfach, hast du in letzter Zeit mal was von Violet gehört? Ich weiß, <lacht> ihr standet euch früher ja sehr nahe. So weißt du, wie riff. es ihr so also geht mit der Musikkarriere? Oh, Läuft alles gut bei ihr? Ich, so ich mag Violet, sie ist echt cool. Ja, das freut mich. Und was passiert bei Rose? Rose muss in etwa einer Stunde zur Arbeit. Was möchtest du tun? Ja, geh einfach zur Arbeit. Aber wo soll sie denn hingehen? Sie streamt doch von zu Hause aus, oder? Ich verstehe es nicht. Anscheinend ist sie bei irgendeiner Agentur. Und ja, die beiden unterhalten sich jetzt einfach über die Vergangenheit, über die Zukunft, über ihre Träume. Und vor allem darüber, was eben zwischen ihnen passiert ist. Und sie flirten einfach schon wieder. Die beiden kann man einfach nicht allein lassen, oder? Die sind wie Teenager. Aber ich finde die beiden unheimlich süß. Und ich weiß, viele von euch finden sie auch sehr süß. Ja, schreibt mir am besten nochmal eure Meinung in die Kommentare, was ihr euch wünscht, mit wem Emma endet. Ich sage es ganz ehrlich, ich bin Team Gabriel all the way.